Es ist soweit. Wir treffen uns zum dritten und letzten Mal, um uns auf den Bahnstrecken rund um Falkenberg-Elster zu verlustieren. Heute sind wir zwischen Jüterbock und Röderau zu Gast und wagen außerdem einen kurzen Blick auf die südlichen Anhängsel, auf denen die alte Eisenbahn bis in die Gegenwart überlebt hat. Wir starten in einem Ort, von dem niemand so genau zu wissen scheint, wie man ihn ausspricht. Jüterbog, Jüterbock. Jüterborg, ist aber auch egal, weil jeder weiß, was gemeint ist. Die 1848 eröffnete Strecke Jüterborg-Röderau ist die älteste des Falkenberger Sterns. Ferner ist sie, zumindest im Nordabschnitt, die einzige der Falkenberger Hauptbahnen, die das zweite Gleis nach dem reparationsbedingten Abbau nicht zurückerhielt. Wir verlassen also die moderne Bahnwelt und stürzen uns ins Kontrastprogramm. Erster Bahnhof ist Öhner. Weichen und Signale werden elektrisch bedient. Die Sicherung der Fahrstraßen erfolgt allerdings extrem urig mittels Schlüsselwerk. Kombinationen aus mechanischen und Gleisbildelementen sind im Netz der frühen Reichsbahn häufig anzutreffen. Und auch heute werden wir etlichen dieser Stellwerkszwitter begegnen. Der Haltepunkt Zellendorf war eigentlich schon tot, denn er wurde 1995 aufgehoben. 2013 erfolgte jedoch die Neueröffnung 500 Meter nördlich des alten Standorts. Seitdem wird Zellendorf zweistündlich durch die RE-Linie 3 von Stralsund nach Falkenberg bzw. von Falkenberg nach Schwed bedient. Die Blockstelle, deren leerstehendes Gebäude noch vorhanden ist, quittierte 2004 den Dienst. Kurz vor Linda erreichen wir Sachsen-Anhaltisches Territorium. Und bevor jetzt jemand kommentiert, es müsse anhaltinisch heißen, sage ich, nein, muss es nicht. Anhaltinisch bezieht sich auf das Fürstenhaus der Anhaltiner, während im Zusammenhang mit dem Bundesland Sachsen-Anhalt bitte schön von anhaltisch zu sprechen ist, auch wenn es längst nicht so edel wie anhaltinisch klingt. Der Bahnhof Linda wurde 1999 zum Haltepunkt mit Blockstelle herabgestuft und erhielt ein winziges Gleisbildstellwerk. Diese Rationalisierungsmaßnahme hatte zur Folge, dass zwischen Öhner und Holzdorf ein 18 km langer Abschnitt ohne Kreuzungsmöglichkeit entstand. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, anstatt des Kreuzungsgleises in Linda eines der drei Hauptgleise in Holzdorf zu opfern worauf vermutlich wegen des Anschlusses zum Bundeswehrfliegerhorst verzichtet wurde. Über das Geschehen im Bahnhof Holzdorf waren Fahrdienstleiter und Weichenwärter auf den mechanischen Stellwerken HS und HN. Damit ist unser Abstecher nach Sachsen-Anhalt schon wieder beendet, und wir kehren ins Brandenburgische zurück, genauer gesagt nach Herzberg mit seinem geradezu majestätischen Empfangsgebäude in dessen Erdgeschoss der Fahrdienstleiter ein elektromechanisches Stellwerk mit Gleisbildbeimischung bedient. Bis 1999 hieß die außerhalb des Ortes gelegene Station Herzberg-West, um sie vom citynahen Bahnhof Herzberg-Stadt an der Nebenbahn Falkenberg-Lübben-Besko zu unterscheiden. Herzberg ist nicht nur Zwischenhalt des RE3, sondern auch Start- und Zielpunkt der RB43 von und nach Cottbus. Für das heutige Verkehrsaufkommen genügen zwei Gleise. Die Oberleitungsquertragwerke erinnern daran, dass es zur Zeit der Elektrifizierung 1989 ein paar mehr waren. Der Regelbetrieb beschränkt sich auf die genannten Regionalverkehrslinien und eine Reihe überregionaler Güterzüge. Bei Bauarbeiten oder größeren Störungen auf der Strecke berlin elster werder dresden verirren sich auch Inter- und Eurocities hierher. Bei entsprechender Disposition geht diese Umleitung sogar ohne Verspätung über die Bühne. Das Kurvensystem bei Großrössen habe ich bereits in anderen Filmen erwähnt, aber ich wiederhole gerne, dass dieses alle drei von Norden auf Falkenberg zulaufenden Strecken vornehmlich aus strategischen Gründen miteinander verknüpfte. Sämtliche Verbindungskurven sind, abgesehen von den Zugangsweichen, noch vorhanden. Und der Stellwerksturm, auf dem bis 2002 ein Fahrdienstleiter thronte, ist bis heute die Landmarke schlechthin in der platten Gegend. Wir unterqueren die von Lutherstadt-Wittenberg kommende Strecke und erreichen wenig später den unteren Personenbahnhof von Falkenberg. Der RE3 endet im Regelfall auf Gleis 1 am Hausbahnsteig und tritt die Rückfahrt vom Gleis 2 an. Die Einfahrt von Norden nach Gleis 2 ist signaltechnisch ebenso wenig möglich wie die Ausfahrt nach Norden aus Gleis 1. Von nun an haben wir wieder ein zweites Streckengleis neben uns liegen, sodass sich die Güterzüge frei entfalten können. Zumal hier auch kein Personenverkehr mehr stört, nachdem dieser Ende 2004 südlich von Falkenberg eingestellt wurde. Zuletzt stand ein Zwei-Stunden-Takt mit vierstündiger Lücke um die Mittagszeit im Fahrplan entsprechend sieben Zugpaaren pro Tag. Heute verschaffen lediglich die erwähnten Umleiter dem interessierten Reisenden gelegentlich die Möglichkeit, diese Strecke vom Zugfenster aus zu begutachten. Es naht die Blockstelle Sachsdorf. Der Haltepunkt wurde schon 1995 dicht gemacht, aber die Laternen des Hausbahnsteigs erinnern bis heute an ihn. Ansonsten verläuft die Strecke 14,5 Kilometer schnurgerade und wäre problemlos für deutlich höhere Geschwindigkeiten als die zugelassenen 100 kmh zu ertüchtigen. Ein kleines Highlight ist Neuburgsdorf, das als Anschlussbahnhof der Nebenbahn nach Mühlberg-Elbe von Bedeutung ist. Zwei elektromechanische Stellwerke weisen den Zügen den Weg. Das Empfangsgebäude steht leer und das Gras auf den verwaisten Bahnsteigen gedeiht ungestört. Überraschung: Im Südkopf entstand 2019 ein Anschlussgleis, das perspektivisch bis zu einem mehrere Kilometer entfernten Kiesabbaugebiet verlängert werden soll. Kies ist das Stichwort, das uns zu einem kurzen Sprung auf die Mühlberger Nebenbahn verleitet. Diese verlor ihren Personenverkehr zwar schon 1961, existiert aber bis heute und verdankt dies seit Stilllegung der Zuckerfabrik Brottewitz ausschließlich der Firma Elbekies, die am Streckenende einen siebengleisigen Werkbahnhof mit eigenem Gleisbildstellwerk betreibt. Zurück zur Hauptbahn. Südlich von Neuburgsdorf erreichen wir den Freistaat Sachsen und wenig später auch Jakobstal heute nur noch Blockstelle und im Wesentlichen in demselben Zustand wie beim Halt des letzten Reisezuges am 11. Dezember 2004. Auch das Bahnhofsumfeld weit ab des Ortes gestaltet sich nicht zuletzt, dank der Brandruine der Hasenschenke, durchaus interessant. Ebenso interessant ist übrigens der Versuch, die ehemaligen Stationen dieser Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und zu verlassen. Da sollte man spätestens um 16 Uhr sein Tagwerk verrichtet haben. Von Jakobstal aus kann man bereits das Röderauer Einfahrvorsignal erspähen, auf dessen Höhe sich das Anschlussgleis der Kaserne Zeithain zu unserer Strecke gesellt. Im Nordkopf des Bahnhofs Röderau ist das Kieswerk angebunden und ein weiterer Schienenstrang führte einst bis zur Elbe, wo im Fall der Fälle eine Pionierbrücke die Umgehung des Knotens Riesa gewährleisten sollte. Röderau verfügt über zwei Mechanik-Gleisbild-Mix-Stellwerke. Im Südkopf spaltet sich die Strecke in zwei eingleisige Kurven zur Magistrale Leipzig-Dresden auf, von denen wir zunächst der westlichen folgen. Diese mündet an der Abzweigstelle Röderau RA in Deutschlands erste Fernbahn ein und nach einem Sprung über die Elbe sind wir in Riesa. Der Abschnitt zwischen RA und Riesa erhielt 2006 ein drittes Gleis. Parallelfahrten aus Richtung Falkenberg und Dresden sind jedoch nicht möglich, weil in all den Jahren niemand gewagt hat, Hand an das im Weg stehende historische Stellwerk zu legen. Gleich einen ganzen Sack voll historischer Stellwerke hat der Bahnhof Riesa zu bieten. Und ich kann euch nicht einmal sagen, wie viele es überhaupt sind. Es dürfte ein gutes Dutzend sein, und das ist insofern erstaunlich, als weite Abschnitte der Strecke Leipzig-Dresden schon in den 90er Jahren modernisiert und westlich von Riesa für Tempo 200 ertüchtigt wurden. Was mit dem Bahnhof Riesa selbst passieren sollte, war lange unklar. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 9 sah zunächst sogar eine Neubaustrecke von Wurzen nach Baude vor. Inzwischen ist Riesa als Fernverkehrshalt etabliert. Eine Umfahrung steht nicht mehr zur Debatte. Und nach aktuellem Stand soll der umfassende Umbau des Knotens Riesa 2028 beginnen. Nächster Bahnhof in Richtung Leipzig ist Oschatz, das bereits 1996 ein elektronisches Stellwerk erhielt. Übrigens das erste seiner Art in Sachsen. Folgebetriebsstelle auf der Strecke nach Chemnitz ist Seerhausen das bei Inbetriebnahme des ESTW Ostrau 2014 in einen Haltepunkt umgewandelt wurde. Das soll es aber auch aus dieser Ecke gewesen sein. Wir springen über die Elbe zurück nach Röderau und nehmen die östliche Kurve, die nach einigen hundert Metern am Abzweig Zeithain-Bogendreieck auf die Leipzig-Dresdner Bahn trifft. Gleichzeitig fährt die Hauptstrecke nach Elsterwerda nordostwärts aus, um die wir uns gleich kümmern werden. Zeithain erhielt im September 2021 ein neues Gleisbildstellwerk, das aber nur für wenige Jahre Bestand haben wird, bevor auch hier die Elektronik Einzug hält. Den weiteren Blick gen Dresden könnte ich mir eigentlich sparen, denn die Alttechnik hat ausgedient. Weil ich diesen Film jedoch weit früher raushauen wollte und die Betriebsstellen schon vor Jahren abgeklappert habe, berücksichtige ich diesen Schnippel dennoch. Im Herbst 2021 sind die Arbeiten zum 200 kmh-Ausbau in großem Stil angelaufen. Seitdem wird zwischen Zeithain und Leckwitz für mehrere Jahre eingleisig gefahren und der Abschnitt vom ESTW Priestewitz gesteuert. Zunächst wäre da die ehemalige Blockstelle Glaubitz am gleichnamigen Haltepunkt, die im Empfangsgebäude untergebracht war. Eben dieses Empfangsgebäude verpasste Glaubitz ein besonderes Flair, weil man es durchschreiten musste, um zum Bahnsteig der Fahrtrichtung Leipzig zu gelangen. Bis zur Beseitigung des Bahnübergangs residiert hier noch ein Schrankenwärter. Der Haltepunkt Nünchritz sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Er ging 2003 in Betrieb. Gleichzeitig wurde Weißig für den Personenverkehr geschlossen und fungierte fortan als Betriebsbahnhof. Über den das Nünchritzer Werk der Wacker Chemie AG angebunden ist. Auch die beiden Stellwerke von Weißig boten bis zuletzt eine Mechanik-Gleisbild-Mixtur. Die Bahnsteige samt Unterführung blieben nach Einstellung des Personenverkehrs sich selbst überlassen. Die Einhausungen der Treppenaufgänge samt Warteräumen wurden im März 2021 auf Tiefladern ins Sächsische Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf transportiert. Kehren wir zurück nach Zeithain-Bogendreieck, um zu guter Letzt noch die Strecke nach Elsterwerder unter die Lupe zu nehmen. Schon kurz hinter der Ausfädelung aus der Leipzig-Dresdner Bahn erreichen wir den Haltepunkt Zeithain im allerschönsten Reichsbahnambiente. Er und alle weiteren Stationen werden zweistündlich, im Berufsverkehr stündlich, durch die RB-Linie 45 Chemnitz-Rieser-Elsterwerder bedient. Zum Einsatz gelangen seit Juni 2016 Elektrotriebzüge der Baureihe 1440 unter der Flagge der Mitteldeutschen Regiobahn. Vom Bahnsteigende in Zeithain fällt der Blick auf die Einfahrsignale des Betriebsbahnhofs Zeithain-Rohrwerk, über den verschiedene Industrieunternehmen angeschlossen sind. Der Fahrdienstseite des Gleisbildstellwerks ist jederzeit Herr des Geschehens. Nächster Reisezug halt ist Wülknitz, das ein Schmankerl für uns bereithält. Diesen Signalwinzling, den man auf den ersten Blick nicht ansieht, dass er ein vollwertiges Hauptsignal darstellt und obendrein regelmäßig in Aktion tritt, weil alle Reisezüge in Richtung Riesa an ihm vorbei müssen. Achtung verdient darüber hinaus diese verlassene Siedlung direkt neben dem Signalzwerg. Zeithain-Esterwerder wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auf ein Gleis reparationiert und als Nebenbahn betrieben. Erst 1986 bekam die Strecke ihr zweites Gleis zurück, wurde elektrifiziert und erneut zur Hauptbahn erhoben. Wülknitz und das benachbarte Gröditz erhielten in diesem Zusammenhang elektromechanische Stellwerke. In beiden Bahnhöfen gibt es übrigens lediglich eine Bahnsteigkante, sodass alle haltenden Züge das Gleis 1 nutzen müssen. Der Haltepunkt Tiefenau gibt sich reichlich reichsbahnig, wenn man die modernisierten Bahnübergänge ausblendet. Der Betrieb zwischen Zeithain und Esterwerder gestaltet sich eintönig. Neben der MRB verkehrt eine überschaubare Zahl von Güterzügen und nur selten biegt eine echte Überraschung wie dieses Gefährt um die Ecke. Aus Gröditz habe ich erschreckenderweise nur diese Aufnahme vom Stellwerk und einen Sonnenuntergang zu bieten, da der Bahnhof weitgehend dem von Wögnitz gleicht, sei es mir verziehen. Nachrichtlich und ohne Bildbeweis seien die Schmiedewerke Gröditz erwähnt, die für ein gewisses Güteraufkommen sorgen. »Prösen« haben wir im zweiten Film dieser Reihe bereits in Form des Haltepunktes »Prösen Ost« an der Strecke Berlin-Dresden kennen und lieben gelernt. Auf der zeithainer Schiene begegnen wir nun dem H.P. Prösen-West, wo uns die Fleischerei Sommer willkommen heißt und zum Schlachtefest einlädt. Der Bahnsteig wurde neu gepflastert, Bahnsteig-Kante und Wartehäuschen blieben unberührt. Und als wäre das noch nicht genug der Prösens, liegt in Sichtweite auch noch der Haltepunkt Prösen, ohne irgendwelche Namenszusätze prösen pur sozusagen sehr behutsam modernisiert. Da steht die abfahrbereite MRB und im Hintergrund erstrahlt schon das Vorsignal von Elsterwerda. Dann haben wir es geschafft. Im Südkopf von Elsterwerda schmiegen wir uns an die von Dresden kommenden Gleise, rumpeln über die Elsterbrücke und kommen wenig später am Bahnsteig zum Halten. Endstation für den Zug und für uns. Denn das war's mit den naturbelassenen Strecken rund um Falkenberg-Elster. Ich hoffe, ihr habt Gefallen an unseren Ausflügen gefunden und wurdet vielleicht sogar von der Lust gepackt, dort höchst persönlich vorbeizuschauen. Auch ich werde mir da hin und wieder die Ehre geben und die Veränderungen dokumentieren, mich nun aber erstmal anderen Regionen widmen. Wir sehen uns demnächst auf diesem Kanal. Tschüss!